Mist! Schon wieder verrechnet! Und das passiert dir ja auch schon? Na, dann wird dir dieses Video sicher helfen, denn am Ende kannst du sicher schriftlich rechnen. Hallo, lieber Besucher oder liebe Besucherin! Heute präsentiere ich euch oder dir zumindest, wie man schriftlich rechnet. immer schon gehört habe, werde ich mich heute um die Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division kümmern. So, und da fangen wir dann gerade auch mal mit der Addition an. Wir haben jetzt mal eine Aufgabe, wie zum Beispiel die von eben, die 18 plus 13. Das kann man auch im Kopf rechnen, aber wir wollen ja schriftlich rechnen. Ganz einfach, man fügt die beiden Ziffern, also die Einer hier, die Zehner, die Hunderter, die Tausender und so weiter, zusammen, immer eins sind. 3 plus 8 sind 11. Da schreibt man die Zahl hier unten hin. Gut, einfacher wäre es, wenn ich jetzt hier... Äh, 2 plus 7 hätte, dann wären es nämlich 9 und die konnte ich hier einfach unten hinschreiben. Aber das habe ich hier diesmal nicht. Äh, dann kommt eine zweistellige Zahl raus, wie hier. Da schreibt man die äh, nächste Stelle, in diesem Fall der 10 hier unten als Übertrag hin. Also schreibe ich hier die 1 hin und dann noch hier die 10 als 1. Jetzt rechne ich hier alles wieder zusammen. Das wäre dann 1 plus 1 plus die 1. Und das wären dann, einen Moment, 3. So. Und somit hätten wir 31 und das Problem von eben, wo ich 111 raus habe, gelöst. Jetzt kommen wir zur Subtraktion. Da können wir direkt mal, ähm... 17 minus ähm, nee, 27 minus 18 rechnen. So, und jetzt überlegt mal, wie viele Zahlen fehlen dann zu, zur oberen Ziffer. Ich mache mal kurz ein weiteres Beispiel. Hätten wir jetzt hier mehrere Minuenten, dann müssen wir äh, die erst mal zusammenrechnen. Bis wir nur noch solche zwei hier stehen haben. Also hätten wir jetzt hier nur eine 8 gehabt und hier eine 10, hätten wir die beiden zusammengerechnet. Hier ist das so, dass wir direkt, wie ich schon gesagt habe, alle Einer, alle Zehner und so weiter gerechnet hätten. So, hier haben wir jetzt ein Problem, denn es fehlen eigentlich mehr. Denn jetzt genau, um wieder eine 7 zu erlangen, müssen wir 2, dann erhalten wir 10, plus weitere 7, also insgesamt 9, äh, einer hinzufügen. Aber dann hätten wir die 17 und nicht die 7. Also fügen wir hier noch eine 10 hinzu, als, einer, eher als 10er Zehner, als ein Zehner in den Übertrag. Und dann schreiben wir hier unten einen 9 hin. Dasselbe machen wir jetzt hier. Wir rechnen alle äh, jetzt wieder Minuenten zusammen. Hier haben wir einmal die 10 und die 18, wo die 8 schon wieder fehlt. Also 2. Und wie viel fehlt dann noch? So zu 2. Nichts, also null. Noch ein kleiner Tipp: äh, Wenn ihr eine Aufgabe habt, wie zum Beispiel 18, äh, wie zum Beispiel 18 minus 27, dann tauscht die Ziffern. Ja, dann habt ihr nämlich äh, ein positives Ergebnis und macht dann negativ. Ganz einfacher Trick. Jetzt kommen wir zur Multiplikation. Und da nehme ich jetzt als Beispiel die ähm, 16 mal 13. Ja, ich weiß, das kann man auch wieder im Kopf rechnen. Und das rechnen wir jetzt bei zusammen. Also wir nehmen hier die erste Ziffer, äh, die wir aufgeschrieben haben, vom Faktor 2 und rechnen das mit der, ähm, na, ist es ist eigentlich egal, wir können auch hier die 3 nehmen, aber ich dann mit dir 1 und rechnen das mal, äh, den Einer des ersten Faktors. Und da kommt dann heraus, einmal 6 sind 6. Und das machen wir dann Somit äh, erste Ziffer, die wir aufgeschrieben haben, das Faktor 1 mal die äh, erste Ziffer, die wir aufgeschrieben haben, das Faktor 1. Ich glaube, ich habe mich wiederholt. Egal. Und dann kommt hier die 1 heraus. Und hier schreiben wir hier unter die 3 eine 0. Oder auch nicht. So, dann rechnen wir 3 mal 6 und das sind ein Moment. Ja, gut, also, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein zweistelliges Ergebnis. Äh, da schreiben wir halt keinen Übertrag jetzt mal hin, weil wir so viel bräuchten. Da, falls ihr euch nichts merken könnt, könnt ihr einfach äh, die übrig gebliebene Stelle einer Stelle weiterschreiben und dann das gleich wegradieren und überschreiben. Äh, äh, ja, ich habe jetzt hier kein Radiergummi. Schade. Also, und jetzt rechnen wir 3 mal 1, das sind 3. Und somit rechnen wir 3 plus 1 hier. Und das sind dann 4. Und jetzt addieren wir das. Das sind dann 8. Dann 4 plus 6 sind dann 10. Und dann hier 1 plus 1, das sind 2. Und unser Ergebnis wäre dann 208. Jetzt kommen wir zum schriftlichen Dividieren. Dann nehme ich gerade mal die 208 und dividiere sie durch die 16. So, dann schreiben wir jetzt hier ein Gleichheitszeichen hin. Das ist jetzt nicht bei untereinander rechnen. Hier nehmen wir jetzt die 16 als Zahl und überlegen wir mal, wie oft die in diesen beiden Stellen hier reingeht. Und das wäre dann hier einmal und einmal. Diese 1 schreiben wir hier auf. Einmal 16 sind was? Das sind 16. So, dann schauen wir, was hier die Differenz ist. Das ist die 4. Und hier haben wir dann noch die 8. Die ziehen wir uns einfach runter. Und dann überlegen wir mal, wie oft die 16 jetzt in die 48 geht. Und das werden dann... Ähm, dreimal Und dann schreiben wir die 3 hier wieder auf. Und dann rechnen wir 3 mal 16. Das sind dann 48. Prima, das geht dann auf. Und als Ergebnis haben wir hier ähm, 0. So. Hätten wir hier einen Rest, dann hätten wir uns hier die Kommas runtergeholt. Äh die Dezimalstellen, also die Nullen runtergeholt. Und das alles hätten wir dann die ganze Zeit gemacht, bis wir endlich fertig sind. Oder wir hier schon gemerkt haben, aha, wird periodisch. Ja, ich hoffe, ihr habt es dann somit verstanden. Äh, zur Not, schaut euch doch mal das Video an, das bringt mir mehr Wiedergabezeit. Und die ist wichtiger als irgendwelche Abonnenten. Aber wenn wir schon da sind, wenn euch meine Videos gefallen oder helfen, dann würde ich mich über ein Abo freuen, mehr als ein Like. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und damit dann, tschüss, bis zum nächsten Video.